In diesem Video werden wir eine zweite Festplatte einbauen. Bereits eingebaut ist eine sogenannte SATA-Festplatte, die sich rein äußerlich von den bisher gezeigten IDE-Festplatten dadurch unterscheidet, dass sie ein viel schmaleres Datenkabel hat. Als zweite Festplatte bauen wir eine Festplatte ein, die ebenfalls vom Typ SATA ist. Bevor Sie mit der Montage beginnen, schauen Sie sich zunächst dieses Video in voller Länge an, damit Verletzungen durch Stromschlag oder Beschädigungen der Computerteile vermieden werden. Bevor mit den Aufrüstarbeiten begonnen wird, hier noch eine Warnung. Vor dem Öffnen des Gehäuses unbedingt den 220 Volt Netzstecker ziehen. Es ist sehr wichtig, dass Sie nicht irgendwelche Computerteile berühren oder neue Teile auspacken, bevor Sie über die Gefahr der statischen Elektrizität informiert sind. Bevor Sie ein Computerteil aus der antistatischen Verpackung nehmen oder das Computergehäuse öffnen, erden Sie sich, indem Sie mit der Hand einen erdverbundenen metallischen Ableiter, zum Beispiel den Erdungskontakt einer Steckdose oder einen Wasserhahn berühren. Dann legen Sie die Hand auf das Metallgehäuse des Computers. Grundsätzlich sollten Sie nicht am PC basteln in Räumen mit Teppichboden. Aus Sicherheitsgründen hier nochmals der Hinweis, immer zuerst den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Computergehäuse öffnen. Dies ist die Rückseite meines Computers. Zu sehen hier alle Kabel, die am Computer angeschlossen sind. Bevor wir die Kabel entfernen, um das Gehäuse öffnen zu können, fertigen wir uns eine kleine Skizze an, aus der die Lage der Steckverbindungen hervorgeht. Statt einer Skizze können wir die Stecker auch mit Merkzetteln versehen, damit wir beim späteren Zusammenbau jedes Kabel wieder in die richtige Buchse stecken. Zur Demontage der Seitenwand des Gehäuses verwenden wir einen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Lösen der zwei Schrauben, so wie hier. ...und die Seitenwand entfernen. Verschaffen wir uns zunächst einen Überblick... ...und lokalisieren die Stellen, an denen wir Veränderungen vornehmen werden. Zwischenzeitlich denken wir immer wieder daran, uns zu erden. Sinnvoll ist es, die Erdungsprozedur ca. alle 15 Minuten durchzuführen... Okay, soweit ist alles klar. Nun werden wir damit beginnen, die zweite Festplatte einzubauen. Bei dieser 750 GB Festplatte, die wir einbauen werden, ist die Einstellung der sogenannten Jumper Settings nicht nötig, da SATA-Festplatten den Master- bzw. Slave-Modus automatisch erkennen. Am geöffneten Gehäuse suchen wir zunächst einen geeigneten Einbauort und prüfen, ob auch Anschlüsse für die Stromversorgung und das Datenkabel vorhanden sind. Hier sitzt die bereits vorhandene Festplatte. Darunter ein freier Schacht, der geeignet ist, unsere neue Platte aufzunehmen. Schauen wir nun, ob wir ein Stromversorgungskabel finden. Am einfachsten betrachten wir uns die eingesteckten Kabel bei der bereits eingebauten Platte. Das breite, bunte, vierpolige Kabel ist das Stromversorgungskabel. Die meisten Computer besitzen bereits ab Werk mehrere Stromanschlussbuchsen in einem Kabelstrang. Fehlt in Ihrem Computer eine derartige Buchse? Kein Problem, im Fachhandel gibt es Y-Adapter, die einen zusätzlichen Stromanschluss bereitstellen. Als nächstes lokalisieren wir eine Steckverbindung für das Datenkabel auf dem Motherboard. Auch hier verfolgen wir einfach das Datenkabel der bestehenden Festplatte und finden einen Steckplatz unmittelbar neben dem ersten Datenkabel. Beginnen wir nun den Einbau der Platte. Die Platte so wie die erste Platte ausrichten und in den Schacht schieben. Fixiert wird die Platte hier durch einfache Befestigungsschrauben. Modernere Gehäuse besitzen flexible Rahmensysteme mit Klippverschluss, die einen schnelleren Austausch der Platte ermöglichen, etwa wie hier oder wie hier. Im nächsten Schritt setzen wir das SATA-Datenkabel ein. Zunächst in das Motherboard stecken, dann in die Festplatte. Nun die Stromkabel einstecken. Kabelstrang und Steckverbinder so einrichten, dass alles vernünftig sitzt, so wie hier. Zum Abschluss prüfen wir, ob wir nicht versehentlich andere Kabel gelöst oder gar Werkzeuge oder Teile im Gehäuse vergessen haben. Wenn alles okay ist, können wir den Gehäusedeckel wieder anschrauben und die Kabel auf der Rückseite des Computers einstecken. Sitzt alles richtig, nun die zwei Kreuzschlitzschrauben eindrehen. Nach dem Zusammenbau werden wir die neue Festplatte unter Windows einrichten. Da wir zu Beginn unserer Arbeiten die Kabel beschriftet haben, ist die Verkabelung schnell erledigt. Zuletzt verbinden wir das Netzkabel mit dem Computer und einer 220-Volt-Steckdose. Neue Festplatten müssen in der Regel zunächst eingerichtet werden, bevor sie einsatzfähig sind. Unter Windows verwendet man dazu die sogenannte Datenträgerverwaltung. Die neue Festplatte, hier als Disk 1 bezeichnet, ist weder formatiert noch einem Laufwerksbuchstaben zugewiesen. Dieses werden wir nun ausführen. Rechtsklick auf die schraffierte Fläche öffnet ein Kontextmenü. Weiter mit Laufwerk einrichten. Hier in der englischsprachigen Version New Simple Volume. Geöffnet wird ein Assistent, der die Einrichtung der Festplatte sehr vereinfacht. Weiter mit Next bzw. weiter in diesem Fenster bestimmt man die Größe der neuen Partition. Unser Laufwerk soll nur aus einer Partition bestehen und die gesamte Plattengröße belegen. Daher belassen wir die Vorgaben und klicken weiter auf Next. Hier bestimmen wir den Laufwerksbuchstaben. Zur Auswahl stehen nur Buchstaben, die auch tatsächlich frei sind. Der Buchstabe C ist meistens schon belegt, da er der Bezeichner für die Systempartition ist. Die nächste Seite betrifft die Formatierung. Für Ungeübte ist es ratsam, alle Vorgaben zu belassen, da diese bereits optimal für den Betrieb unter Windows eingestellt sind. Fortgeschrittene User können hier andere Einstellungen vornehmen, um etwa das Laufwerk auch für andere Betriebssysteme wie Linux oder Apples OS les und beschreibbar zu machen. Weiter mit Next. Gezeigt wird nun eine Zusammenfassung aller Eingaben. Bevor Sie mit Klick auf Fertigstellen bzw. Finish die Formatierung starten, prüfen Sie hier alle Einstellungen und schalten Sie während der Formatierung den Computer nicht aus. Die Dauer der Formatierung hängt von der Größe der Festplatte und den Formatierungseinstellungen ab und kann durchaus auch mal eine Stunde dauern. Aktueller Status und Fertigstellung der Formatierung werden angezeigt. Ist die Formatierung abgeschlossen, können Sie die neue Festplatte verwenden.